Betrachten wir nun den Stand unserer Arbeiten im Überblick, bevor wir weitermachen. Das DVD-Laufwerk, ein Diskettenlaufwerk, die Festplatte, der RAM-Speicher und die drei von uns eingebauten Karten. Die AGP-Videokarte, die Netzwerkkarte und die Soundkarte. Bevor wir unseren Eigenbau vervollständigen, müssen wir den Temperatursensor installieren. Aber zuvor werden wir erst das Mainboard konfigurieren. Das Mainboard, das wir für dieses Projekt gewählt haben, ist jumperless, das heißt wir müssen keine Jumper einstellen, um es zu konfigurieren. Sofern ihr Mainboard Jumper besitzt, ist es sehr wichtig, diese korrekt einzustellen. In diesem Fall ziehen Sie das Handbuch Ihres Mainboards zu Rate und befolgen Sie die darin gegebenen Anweisungen. Die korrekte Einstellung des Mainboards ist sehr wichtig, da andernfalls das Mainboard oder die darauf verbauten Teile beschädigt oder gar zerstört werden können, sobald der Computer eingeschaltet wird. Nun zum Thema Temperatursensor. Hier ist der Anschluss für das Kabel des Temperatursensors. hier den Kabelstecker des Sensors in das Mainboard einstecken. Das andere Ende des Sensors wird mittels eines Klebestreifens an einer geeignete Stelle des Kühlkörpers befestigt. Geeignet ist eine Stelle, die möglichst nahe am Prozessor liegt und die das Kabel vor unbeabsichtigten Zugkräften schützt. Die Lamellen des Kühlblocks leiten die Hitze des Prozessors ab wobei der seitlich angeflanschte Ventilator für eine aktive Luftzirkulation sorgt. Der Sensor misst die Temperatur und meldet dem System, wenn der Prozessor zu heiß wird. Je nach Höhe der aktuellen Temperatur wird somit der Ventilator automatisch ein- oder ausgeschaltet, sodass der Prozessor stets unter der zulässigen Betriebstemperatur arbeitet. Nachdem die letzten Stecker und Kabel eingebaut sind, Überprüfen wir nochmals die korrekte Lage der Einbauteile und den festen Sitz aller Stecker. Wir vergleichen die Lage der Einbauteile mit dem Einbaudiagramm des Mainboard-Handbuchs. Und wir achten auch darauf, dass insbesondere die breiten Datenkabel die Luftzirkulation im Inneren des Gehäuses nicht behindern, da auch die Festplatten sehr heiß werden können. Nun schieben wir die Seitenabdeckung in das Gehäuse und das ganze verschrauben. Betrachten wir jetzt die Rückseite des Computers und schließen die externen Komponenten an. Oben die Anschlüsse für die Maus grün und für die Tastatur lila. Dieses sind die USB-Buchsen für externe Geräte mit USB-Stecker. Hier zwei serielle Schnittstellen für den Anschluss von Controllern oder Spielekonsolen. Hier eine sogenannte parallele Schnittstelle, die in den 1980er und 1990er Jahren meist für Drucker und ZIP-Laufwerke eingesetzt wurde, aber derzeit immer mehr an Bedeutung verliert. Hier der Monitoranschluss, eine sogenannte VGA- oder SVGA-Buchse. Auch hier ist die technische Entwicklung fortgeschritten und derartige Buchsen werden zunehmend durch sogenannte HDMI-Anschlüsse ersetzt. Hier erfolgt der Anschluss des Netzwerks oder auch der Anschluss einer kabelgebundenen Internetverbindung. Ganz unten die Soundkarte mit Anschlüssen für die Lautsprecher, Peripheriegeräte, zum Beispiel Keyboards oder Tuner und für ein Mikrofon. Ganz links eine Anschlussmöglichkeit für einen Joystick. Bevor wir nun oben das Netzkabel für die Stromversorgung in die Buchse des Netzteils stecken, vergewissern wir uns, dass das Netzkabel noch nicht unter Strom steht. Denn dieser kleine Schalter hier muss auf 220 bzw. 230 Volt eingestellt sein, bevor wir den Computer einschalten. Betrachten wir abschließend nochmal im Überblick den Endzustand der Rückseite. Ist soweit alles okay? können wir den Netzstecker zu Hause in eine Steckdose stecken und der Computer ist einsatzbereit. Schalten Sie ihn nun ein und beginnen mit der Installation der Software. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben hiermit Ihren eigenen PC gebaut.